Warum ist das eigentlich so? Und schauen wir mal hin, wie ist denn eigentlich so eine aktiv-produktive Auseinandersetzung mit Texten üblich? Und was Sie hier sehen, ist im Prinzip etwas aus meinem persönlichen Elektrotechnikstudium, wo wir damals, naja, also im Prinzip den Lehrervortrag hatten, der Hochschullehrende erzählt hat, worum es geht. Wir hatten die Folien vorliegen und haben uns sehr genau Notizen zu diesen Ausführungen gemacht und waren in der Lage, hinterher mit diesen Notizen die Übungsaufgaben zu bearbeiten, beziehungsweise dann in der Übung dann auch mit dem Übungsleiter im Prinzip, ja, in einen Dialog zu treten und zu sagen, dass uns wie uns das gelungen ist oder warum uns das vielleicht nicht gelungen ist und letztendlich mit den Notizen auch immer darlegen konnte, an welchem Erkenntnisstand sind wir eigentlich, was haben wir eigentlich verstanden und was haben wir vielleicht auch nicht verstanden. Also offensichtlich ist bei Papier ziemlich einfach sich Notizen zu machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch zusammenzukommen und über diese Notizen zu sprechen. Das heißt, ähm, Beispielsweise ähm, die Studierenden bekommen einen Text, den sie lesen sollen. Den haben sie sich ausgerockt. Vielleicht sind das 20 Seiten. Und auf jeder Seite stehen, ja, Bemerkungen, von denen die wichtig sind für den Text. Und im Unterricht ist es in der Tat möglich, diesen Text letzten Endes über den Diskurs ja, miteinander damit ins Gespräch zu kommen und ihn zu durchdringen. Und zwar, indem jeder auf seine Notizen gucken kann, jeder sich weitere Notizen macht, aber auch im Dokument sehr einfach hin und her springen kann und querversuchweise suchen kann und nicht darauf angewiesen ist, dass, wie es letzten Endes beim Video ist, ja, irgendwo jemand da ist, der zentral dieses eine Video darstellt und, ja, die Minutenangaben aufgeschrieben hat und zu diesen Stellen springen und ich kann aber zwischen euch selber ja gar nicht mal da hinspringen. Also genau dieses Annotieren, dieses Hin und Herspringen in Dokumenten, genau das, da sehen wir die große Schwäche des Videos und da glauben wir, da brauchen wir einfach technische Unterstützung, um an dieser Stelle weiterzukommen, damit wir Videos besser durchdringen können.